Leute, ich bin's Corny und in dem Video verschenke ich Robux an meine Livestream-Zuschauer. Wenn ihr nicht im Livestream dabei wart, dann macht auf jeden Fall beim nächsten Mal mit und joint meiner Roblox-Gruppe, die ist in der Beschreibung verlinkt. Alles ist in der Beschreibung verlinkt. Viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, Leute, wenn ihr Robux haben wollt, klemmt euch einen Stand und ich gucke einmal ganz kurz nach, wie viel Robux ich überhaupt habe. Nicht, dass ich mich hier verausgabe. Äh, ich hab ein paar Robux. Ich rechne das kurz runter. Auf dem Server hier sind wie viele Leute drauf? Ach, keine Ahnung, ist mir doch egal. So. Ich hoffe, es ist nicht voll. Es ist voll. <lacht> dann bist du auch ziemlich spät gekommen. Der Link war jetzt schon ziemlich lang drin. Ich gehe jetzt erstmal durch die Stände hier. Hier kann ich 5 Robux donaten, kein Problem. Was auch ganz schön wird, wie wenn ich am Ende, nachdem ich die ganzen Robux hier donatet habe die Sachen wieder aus meinem Spiel entfernen musst. Du hast noch keine Shirts. Deswegen brauchst du wahrscheinlich Robux, damit ich dir Shirts geben kann. Ratzfatz Deluxe. Einen Augenblick. Ich gucke einmal kurz nach, ob ich dir denn was auszahlen kann über meine Roblox-Gruppe. Weil wenn ihr schon Mitglied in meiner Roblox-Gruppe seid, dann kann ich euch auch Robux auszahlen, sodass ihr selber Shirts hochladen könnt. Ich gehe dafür auf Gruppe konfigurieren. Dann wechsle ich mal den Bildschirm, damit ihr das auch sehen könnt. Hier auf einmalige Auszahlung und das war der Ratzfatz Deluxe. Okay, ich suche einfach mal, ob du in der Gruppe bist. Auszahlungsempfänger hinzufügen. Ratz... Ratz, Deluxe, Dies? Nee, habe ich es falsch geschrieben? Ratzfatz, nicht Fratz. Ratzfatz. Das mache ich immer falsch, ne? Ratzfatz, Deluxe. Digga, das ist der Richtige. Aber du bist noch neu in der Gruppe. Du, dir kann ich noch keine Robux auszahlen. Da gibt es eine Fehlermeldung. Tut mir leid. Dann musst du ein bisschen länger in der Gruppe bleiben. So kann ich dir leider noch nicht weiterhelfen. Ich gehe zum nächsten Stand rüber. Ach, das ist mein eigener. Wunderbar, dann gehe ich zum nächsten. Schon wieder keine Shirts. Diesmal ist Saskia-Hund dran. Alles klar. Dann gehen wir hier wieder rein. Saskia. Ausnahmungsempfänger hinzufügen. Saskia. Unterstrich. Sind das zwei Unterstriche? Ich mache einfach mal einen. Dann werde ich sie hoffentlich finden. Ich versuche es mal mit einem Unterstrich. Saskia Hund. Bist du die Richtige? Ja, du siehst richtig aus. Dann nehme ich dich. Ist kein Mitglied der Gruppe. Schade. Dann kannst du auch noch nichts bekommen. Und ich gehe rüber zum nächsten Stand. Text censored. Alles klar. Von Ben Finney. 35 ist ein bisschen viel. Ich würde sagen, die 12 Robux, die kann ich dir gönnen. Wir können ja am Ende gucken, wie viel Robux auch übrig bleiben, wenn ich allen was gegeben habe. Ob ich noch mehr donaten kann. Viel Spaß mit den 12 Robux. Sind die jetzt auch durch? Ich will, ich will, dass hier was kommt. Ich will, dass ein Effekt kommt. Wo ist Ben Finney? Ist der überhaupt hier? Ist der irgendwo anders hingelaufen? Ich sehe ihn nicht. Naja, egal. need Robux for Game Pass. Ja, dann kriegst du die Robux auch. 20 ist ziemlich viel, aber machen wir einfach mal. Viel Spaß mit den Robux und ich gehe rüber zum nächsten Stand. Der gehört Kappa mit ganz vielen Zahlen. Keine Ahnung, ob ich den finden werde. Du hast noch kein Shirt, also gehe ich wieder rüber in den Browser und gucke einmal kurz, ob ich dich finden kann. kappa sieben acht. Okay, ich habe dich gefunden und du bist noch nicht lang genug in der Gruppe. Das ist echt traurig. Ich habe wirklich, ich habe vor einer Woche angekündigt, dass ich das machen werde. Leute, ich habe euch vor einer Woche gesagt, dass ich versuche, Roblox zu verschlinken im Livestream und dass ihr der Gruppe da schon beitreten müsst. Leute, und an der Stelle muss ich noch einmal kurz einlenken. Später im Stream hat mir Crafter verraten, dass man inzwischen zwei Wochen in einer Roblox-Gruppe drin sein muss, damit man Auszahlungen bekommen kann. Nicht nur eine. Dementsprechend tut's mir leid an alle Leute, die eine Woche vor dem Stream beigetreten sind und dann nichts kriegen konnten. Es sind tatsächlich zwei Wochen. Und Crafter meinte sogar, Roblox hat überlegt, es auf drei Wochen zu erhöhen. Wir hoffen mal nicht. Weiter geht's mit dem Video, Okay, dann gehe ich hier zu dem Stand. Markeller. dir kann ich einfach so spenden. Perfekt. Picked t shirt Gern geschehen. Und jetzt gehen wir weiter zum nächsten. Hast schon das für 5, glaube ich. Habe ich schon? Will ich einmal nachgucken? Ich gucke einmal nach. Habe ich schon das für 5? Nee, das habe ich noch nicht. Aber ich habe auch vor ein paar Tagen die ganzen gekauften Donations gelöscht, weil ich mein Inventar nicht so voll haben möchte. Komm, kaufe ich mir aber das für 5 und das für 15. Post ja nisch. Viel Spaß mit den Robux. Und weiter geht's zum nächsten. Hier kann ich dir auch 12 Robux donaten. Kein Problem. Und ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser. Ah, wunderbar. Das Schöne hier ist. Mit, mit an diesem Please Donate Spiel ist, ich kann die Leute wirklich einen nach den anderen in der richtigen Reihenfolge durchgehen. Und das wird funktionieren, weil wir können sich hier nicht vordrängeln wie ein Pet zum Lauter X. Als nächstes ist dann Gameblocks 3000 da. Und ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal was auszahlen kann. Okay, Auszahlungsempfänger hinzufügen. Gameblocks Blocks 3000 unterstrich D. Und ich habe dich gefunden. Ich habe zwei gefunden, aber nur einer hat ein D hinten dran. Ist zu neu in der Gruppe. Dann tut's mir leid, du musst noch ein bisschen länger in der Gruppe bleiben. Vielleicht beim nächsten Mal. Wir gehen weiter zum nächsten. Der Stand ist frei. Warum steht der Booth is free und bei 1.8.7? Als ob der Server hier nicht voll ist. Irgendwer von euch hat noch nicht geklämt. Also wer von euch immer diesen Stand hier nicht geklämt hat, der soll das jetzt mal tun. Ich warte noch einen Augenblick. Ah, Satoru hat auch... Ah, uh, Loading Player für CF Luca, okay. Es lädt ziemlich lange. Ich habe das Gefühl, dass du keine Shirts hast. Wenn es so lange lädt, dann findet das Spiel meistens keine Shirts. Jo, da ist Not Owned Shirts jetzt. Dann gucken wir einmal kurz nach. CF-Luca. Luca, luca y -T. So, jetzt aber. Und, ah, oh, schon wieder als ob. Na gut, dann gehen wir zum nächsten Stand. Pray for Ukraine. Alles klar. 60 Robux ist ziemlich viel. 10 Robux... Ich hätte gern 20 donated. Ich mach, ich mach dann halt die 10. Wie gesagt, wir können am Ende nochmal gucken, wie viel übrig bleibt. So, mach mal, dass man auch Shirts von Gruppen hochladen kann. Das könnte man theoretisch machen, ja. Das kann ich machen. Wisst ihr, ich, ich kann das zu dem Spiel hinzufügen. Kein Problem. Aber wir machen jetzt erstmal hier die Donation. Ich drück dir erstmal 7 Robux rein und dann nochmal 5 hinterher. Weil die anderen haben ja auch teilweise mehr als 10 Robux bekommen. Da kriegst du natürlich dann auch zwei Donations von mir. Bitte sehr. Und dann haben wir noch XX Chris... 40, 300 XX. Kriegst von mir dann auch eine 20 Robux Donation. Please? Okay, jetzt kommt's. Renegade Raider kaufen. Ich weiß gar nicht. Darf man, darf man sowas auf seine Shirts packen? Ich weiß nicht, ob das Content deleted wird. Hi, Roblox Conny. Du hast noch kein Ding. Dann suche ich einmal kurz nach dir. Bestia Gamer 3961. Ah, ich gucke einmal kurz rüber. Das bist dann du hier. Und du hast sogar die Rolle ein wenig basiert. Dir möchte ich was auszahlen. Ich drücke jetzt auf OK. Und du kriegst von mir dann 20 Robux. Das ist dann genug, um zwei Shirts hochzuladen. Aber ich zeige euch auch eine Möglichkeit, wie ihr kostenlos hochladen könnt, wenn ihr dann gleich noch dran bleibt. So, bitte sehr. Viel Spaß mit den Robux. Wir gehen rüber zum nächsten Stand. Hab kein Shirt. Das sehe ich. Das steht hier auch. Also gehen wir dann nochmal rein in den Browser. Und... Da kann ich den Namen leider nicht aussprechen, aber ich kann ihn abtippen, wenn er nicht verdeckt wird. Unterstrich Gamer 2020. So, hab dich gefunden und du bist leider noch zu neu in der Gruppe, deswegen kann ich dir nichts geben. Bleib einfach im Stream dran, ich zeige euch gleich, wie ihr Sachen hier im Ding verkaufen könnt. So, Hoa, Du kriegst von mir dann natürlich auch ein Shirt oh, mit einem süßen Panda drauf. Werde ich mir ganz sicher nicht anziehen. Ah, ist ganz nett. Und dann noch eine zweite Donation. Mal gucken. Ach, <lacht> das Template-Shirt, wunderschön. Test, nehme ich. So, please donate, Connie, you are cool. Okay, Bro. 50 Robux ist eine Menge Waffelkeks. Ich, komm, wir machen das anders. 50 Robux bin ich jetzt noch nicht bereit, hier zu geben. Ich suche einmal kurz nach dir in meiner Gruppe. Ähm, hier. Yt. So, Waffelkeks. Habe ich falsch gesagt? Ah, Waffel-Keks. Entschuldigung. Und kein Mitglied der Gruppe. Schade. Ich mach so. Kommt, ich schreibe dich mal kurz auf meine Liste rauf. Du kannst deine Donations ein bisschen runterschrauben. 20 Robux sind dann in Ordnung. Aber 50 ist mir erstmal noch zu viel. Doppelpunkt. Waffel. Kicks. YT. So, ich habe dich jetzt aufgeschrieben. Wenn ich dich das nächste Mal sehe und du die Donation ein bisschen runtergeschraubt hast, wir können ihn da gucken, hast du Preis angepasst? Nee, noch nicht. Dann werde ich donaten. Hier entstand ohne was drauf. Pavelino, dir spende ich. Fünf. Nee komm, wir machen gleich 20 Robux draus. Für das schöne Template-Shirt. Das lieben wir alle. So. Und weiter geht's zum nächsten Stand. Please donate. Schreibe. Pika Blau 2019. Da donate ich natürlich. Ah, Artikel besitze bereits. Ach, das ist. Ist das der erste Stand, bei dem ich angefangen habe? Mir gar nicht aufgefallen. Es kann sein. Ist egal, dann, dann hole ich mir noch ein bisschen mehr. Suspika-Shirt? oder habe ich schon mal donated Ich dachte, ich, doch, doch, das ist der erste Stand, bei dem ich donated habe. Ihr könnt euch gegenseitig natürlich auch gerne donaten, aber ich bin mir sicher, ihr seid alle nur hier, weil ihr meine Robux haben wollt, ihr gierigen Hunde. Okay, ich werde den Server gleich clearen, damit ihr nochmal neu reinjoinen könnt. Dafür gehe ich einmal kurz raus aus dem Spiel, wieder rauf auf Please Donate und dann sage ich einmal kurz diesen Server abschalten und ihr könnt mir jetzt neu auf den Server raufjoinen und dann starten wir eine zweite Runde. Mal gucken, ob jemand von euch Glück hat und doppelt. Donations bekommt. Ich werde natürlich, wenn ich es bemerke, nicht ein zweites Mal donaten, aber es ist wahrscheinlich, dass ich es nicht bemerke. Okay. Ich claim mir diesen Stand hier. Kann ich euch ja übrigens mal zeigen. Ihr könnt eure Stände übrigens mit Rich Text bearbeiten. Habe ich ja schon mal in einem Video gezeigt. Ihr könnt hier so zum Beispiel sagen: Font Color Doppelpunkt. ne, ist gleich, Anführungsstriche oben. Ähm, Rot zum Beispiel. Roblox Conny. Und dann machen wir den Tag wieder zu Font. Und ich hoffe, er meckert jetzt nicht rum. Ja, doch, er meckert rum, weil das natürlich nicht PG Clean ist, was ich hier geschrieben habe. Das wird ja immer hier zensiert, aber jetzt haben wir es. Okay, so macht er das dann mit. Man weiß nie, warum Roblox manchmal denkt, dass es nicht Tamam, was hier geschrieben ist und was nicht. Wer heißt dein Club? Meine Roblox-Gruppe ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dann haben wir hier The TheRip244. Du hast noch keine T-Shirts. Dann gucke ich einmal nach, ob du denn in der Gruppe drin bist. Wechsle ich einmal kurz rüber. Auszahlungsempfänger hinzufügen. The Rip 244 Robot, The Rip 244 ist leider noch nicht lang genug drin. Dann musst du noch ein bisschen warten. Vielleicht beim nächsten Stream. Und wir gehen rüber zu... Phil Computer, das kommt mir doch bekannt vor, oder? Phil Computer, schönes Shirt, das du da trägst. Hast doch ziemlich teure Donations drin. Die 20 Robux Donation für die schöne Paprika, die kann ich mir aber gönnen. So, Paprika gekauft, wir gehen rüber zum nächsten Stand. Antonio200917509. Hier, ja, donate ich natürlich. Möchtest du Template kaufen? Hm, ja, ich möchte Template kaufen. Dankeschön. Weiter geht's zum nächsten Stand. Du hast noch nichts. Wir gehen dann wieder rüber in den Browser und dann suche ich einmal. Ist13. Ich gehe davon aus, dass das große I sind. Ja, das ist die Person. Aber ist leider noch zu neu in der Gruppe. O-N-Unterstrich. Oh, VIP. Du bist ja immer sehr aktiv in meinen Kommentaren dabei, also wirst du sicher auch in der Gruppe sein. Natürlich, dann drücke ich auf OK und du kriegst von mir mal 35 Robux. Verteilen, bitte sehr. Das Gute ist, wenn ich hier Robux auszahle, dann kommen die sofort bei euch an. Das heißt, die könnt ihr sofort benutzen. Wenn ich hier in Roblox donate, dann müsst ihr bis zu einer Woche warten, bis ihr die Robux benutzen könnt. Aber wenn ich die über die Gruppe auszahle, dann habt ihr die sofort. Dann könnt ihr auch sofort was damit machen. Okay, hi donate please. Kann ich leider nicht, aber wir gucken nach, ob es in der Gruppe geht. Auszahlungsempfänger hinzufügen. Kibari 2907. Und da bist du. Leider kein Mitglied der Gruppe. Tut mir leid. Dann gehen wir weiter in-game. Ich bin neu. Bitte donate. Ja klar, donate ich. Ronaldinho. Dir donate ich natürlich. Bitte sehr. Roblox-Logo habe ich gekauft. Und ich bin Finlay. Die Hälfte ist durch von dem Server. Hast noch kein Shirt. Gaming Brother 28. Okay. Okay. Dann gehen wir mal kurz rüber. Gaming, Raw, huh. 28. So, ah, noch leider nicht lang genug in der Gruppe. Tut mir leid. Wir gehen rüber zum nächsten Stand äh, von Ingeik. Hast auch noch kein Shirt, also gucken wir wieder rein. Ob du immerhin Gruppenauszahlung bekommen kannst. Ingeik, hier haben wir dich. Okay, ist kein Mitglied der Gruppe. Dann tut's mir leid. Dann muss ich wieder weitergehen zum nächsten Stand. Und wir haben X, X, und dir kann ich tatsächlich donaten. Oh, besitze bereits? Na gut, dann nehme ich halt die Donation. Wehe, wenn ich die auch bereits besitze. Besitze ich auch bereits. Die Donation. Okay, das reicht dann aber auch. Ich glaube, X2X war sogar einer der ersten, den ich heute donated habe. Donate, wenn du eine Huge Cat haben willst. Hm, naja, eine Huge Cat hätte ich schon gerne. Aber das ist ja wohl keine Huge Cat, das ist eine Sad Cat. Was soll das denn? Ich werde gescammt. Ich habe 10 Robux ausgegeben und krieg nicht meine Huge Cat oder was? Naja, weiter geht's. Hey, donate mir doch gerne, wenn du mir helfen willst. Klar. 23 Robux, das klingt nach einem fairen Preis. Klar, ich, ich, ich mache einfach. So, spiele mit meiner Sis Fortnite. Sie würde gerne, dass du Roblox spendest, okay? Ich spiele mit meiner mein Sis auch immer Fortnite. Die Sis heißt äh, Roblox Tani Bonnie. Ich versuche zu donaten, aber Roblox lässt gerade nicht zu, jetzt. Okay, donation kommt rein. Ist das Roblox Felix Skin oder was? Ich liebe Tani Bonnie. Ich liebe Tani Bonnie auch. Okay, so. Wie kann man einen Game Pass zum Spielen hinzufügen? Du brauchst die Game Pass ID, stellt sich hier hin. Und fügst sie dann hinzu. Der Skifahrer. Okay, der Skifahrer wer Guck mal nach, ob ich dir auch so Robux geben kann. Der Skifahrer, please. Habe ich es richtig geschrieben? Der Skifahrer. Okay. Und das wirst dann du sein. Ja, das bist du. Und du bist leider kein Mitglied der Gruppe. Also kann ich dir auch nichts auszahlen. Please, Robux, bester YouTuber. Oh, ich habe gerade auch Robux bekommen. Dankeschön, wer auch immer gerade donated hat. Und... Ja, zockern. <lacht> einfach mein YouTube-Profilbild als Conny-T-Shirt hochgeladen. Ehre. So, du hast jetzt 20 Robux bekommen und ich zeige euch jetzt nochmal, wie man Gamepass hinzufügt. Ihr seht, ich habe hier meine drei Shirts und T-Shirts und mehr ist hier nicht drin. Und wir können jetzt, ich gehe mal kurz auf die Seite, man kann sich Gamepässe erstellen. Um Gamepässe zu erstellen, geht ihr auf die Roblox-Webseite. Am Handy geht das genauso, ihr müsst halt nur die Werbung wegklicken. Ihr klickt oben auf Erstellen. Dann geht ihr einfach auf Passes, hier links. Und die Gamepässe sind kostenlos. Und ihr seht, ich habe schon Game Pass erstellt. Ihr könnt hier ein Bild hochladen und dann Preview drücken und dann Hochladen drücken. Das ist komplett kostenlos. Und dann könnt ihr einen Game Pass erstellen, wie zum Beispiel hier habe ich den Admin Game Pass erstellt. Wenn ihr den erstellt habt, geht ihr auf Configure, geht auf Angebot, stellt ihn ins Angebot. Ihr seht, der Admin Game Pass kostet 1000 Robux. Wunderbar, ich drücke hier oben auf Zu Infos gehen und kann hier oben die ID aus dem Link rauskopieren. Dann gehe ich wieder rein ins Spiel, stelle mich hier hin, gebe die ID hier ein, Add to Booth. Und da ist der Game Pass. Jetzt kann man den Admin Game Pass bei mir am Stand kaufen. Und dafür habe ich nicht die 10 Robux Gebühr ausgegeben. Das ist dann wirklich kostenlos. Ähm, damit ich auch weiß, dass ihr keine Randoms seid, bearbeitet mal euren Stand und schreibt da rein, dass ihr zu mir gehört. Schreibt, keine Ahnung, sowas wie, kann man Stream schreiben? Ähm, Conny darf man ja nicht schreiben. Stream. Ja, schreibt mal Stream in euren Stand rein. Dann weiß ich, dass der Stand zu euch gehört. Und dann weiß ich, dass ich euch donaten kann. Und dann können wir weitermachen. Ja, es ist voll. Ich werde auch gleich wieder den Server wechseln. Das Leben ist hart. Please donate ein Poor. Ja, du wirst auch Poor bleiben, aber du warst doch schon vorher drauf. Ich warte ein bisschen, damit ihr alle eure Stände bearbeiten könnt und überall einmal Stream reinschreiben könnt. So lange warte ich hier in der Mitte. Ich gehe mal wieder in die Gruppe rein. Wo habe ich Club-Based? Hier. Einmal wieder hier rauf, damit ihr das auch sehen könnt. Mrs Kuchen Gehe ich rauf und ist leider noch nicht lang genug in der Gruppe. Also gehen wir rüber zum nächsten Stand. Stream. Traurige Emojis. Und noch nichts drin. Ah, dich hatte ich auch schon. Bei Garius09. Dir kann ich da leider nicht weiterhelfen. Du musst halt einen Game Pass hinzufügen. Anders... Geht's nicht. Ich gehe dann weiter, die Booth ist free. Also irgendwer hat sich gedacht, boah, die Booth, die claim ich mir nicht. Und dann haben wir hier wieder Stream, sieben Robux. Hatte ich dich schon? Nee, hey, scheinbar nicht. Dann kriegst du von mir die 7 Robux. Hab Spaß mit den sieben Robux und wir gehen hier, please. Ah, ja, please, du tust mir so leid, aber bro, du hast nichts. Donate us, ey love Kaninchen 4. Das ist deutsch, ich gehe mal davon aus, dass du einfach nur nicht wusstest, dass du Stream reinschreiben sollst. Ich donate einfach trotzdem. Ob du jetzt zum Stream gehörst oder nicht, du kriegst die 15 Robux von mir. Weiter geht's. Stream, bitte Robux. Ich versuche dir Robux zu geben, aber das müssen wir über die Seite klären. Okay. So, Tom, dich habe ich gefunden. Und du bist sogar in der Gruppe drin. Perfekt. Dann bekommst du von mir auch 25 Robux. Drücken wir auf Verteilen. So, die Robux sind ausgezahlt und wir gehen weiter. Stream. Und du kriegst von mir dann auch die 20 Robux. Ah, den Artikel besitze ich bereits. Na, dann kriegst du von mir nur die 7 Robux. Und den auch schon. Ne, dann hast du schon mehr als genug. Achso, das ist mein eigener Stand deswegen. <lacht> okay, Booth is free. Gehört niemanden? Rainbow Bubblegum 1012 ist nichts drin. Steht aber Stream, also gucke ich nach, ob du in der Roblox-Gruppe drin bist. Rainbow Bubblegum 1012. Rainbow Bubblegum 1012. Und du bist leider noch nicht lang genug in der Gruppe drin, deswegen kann ich dir nichts auszahlen. Wir gehen weiter zum Stand von Mayafee. Mayafee bist auch öfters in den Streams dabei. Da donate ich natürlich auch gerne. Du kriegst erstmal die 10 Robux und dann hier nochmal die 8 Robux für keine Verbindung. Natürlich, ich kaufe mir gerne keine Verbindung und weiter abonniert. Ich wette, da steht Conny und lass ein Like da. Genau, lasst mal ein Like da unten, Abo, wenn euch der Stream gefällt. Sorgloser Falk. Ich guck mal noch, ob du in der Gruppe bist. Ich gehe mal davon aus, dass du in der Gruppe bist, weil du bist ja schon ziemlich lange dabei. So sorgloser Unterstrich Falk. Ah. Das bist du hier. Sorgloser Falk, sogar ziemlich basiert, weil du schon so lange dabei bist. Also kriegst du, komm, du kriegst von mir 35 Robux. Davon kannst du drei Shirts erstellen oder, wie gesagt, ihr könnt auch kostenlos Gamepässe erstellen. Ist nur ein bisschen aufwendiger, die dann hinzuzufügen, weil ihr die dann jedes Mal per Hand hinzufügen müsst. Gehen wir wieder rein in Roblox. Donate me, Porfa, por favor, por wahrscheinlich. Bruder, du hast aber nichts, womit ich dir donaten kann. Und du bist wahrscheinlich nicht aus dem Stream. Also gehe ich einfach weiter zu xihagi Hagi Stream. Hast nichts. Äh, dann gucke ich einfach mal nach, ob du in der Gruppe bist. Ist für mich auf jeden Fall ein neuer Name. Hagi und. Ist noch kein Mitglied der Gruppe. Dann geht's weiter zur nächsten Person. Und zwar JJ Gamer HDD. So, du kriegst von mir dann die 15 Robux für Lava Kadabra. Und dann noch die 5 Robux für. Den Artikel besitzt du bereits. Okay, dann nicht. Ah, jetzt. Red Knight. So, Donate Robux. Würde ich gerne machen. Aber du hast nicht reingeschrieben, du kommst aus dem Stream. Und ich glaube, du bist auch nicht aus dem Stream. Deswegen gehe ich einfach weiter. So, du bist aus dem Stream. Elias Pro 4. 5, 1, 0, Yin-Yang-Shirt. Kaufe ich mir gerne. Und dann... Du kriegst von mir auch was, wenn du in der Gruppe schon seit mindestens einer Woche drin bist. Gucken wir mal nach. So, hab dich gefunden und du bist kein Mitglied der Gruppe. Dann musst du in der Gruppe beitreten oder beim nächsten Mal Game Pass hinzufügen. Ich kann nur Spiele erstellen. Du musst einen Game Pass erstellen und kein Spiel erstellen. Aber auch wenn du ein Spiel erstellst, kannst du aus diesem Spiel heraus einen Game Pass... Nee, das geht, glaube ich, tatsächlich nur über die Webseite. Aber du kannst unter deiner Spielseite einen Game Pass erstellen. Das geht auch. Es gibt zwei Wege, Game Pass zu erstellen. So Radio... Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Das Problem ist, hier denkt sich jemand, boah, ich stelle mich mal Conny in den Weg, deswegen gehe ich jetzt woanders hin, damit die da weggehen und dann ha, schnell Mad City kaufen. Getan. Und weiter geht's. Stream 5 Robux. Meinetwegen dann nur die 5 Robux. Und ich vergesse auch nicht, auf der Liste steht immer noch Waffelkeks YT. Wenn ich dich noch einmal sehe, dann kriegst du von mir Robux, sofern du deine Donation ein bisschen runtergestellt hast. Okay, weiter geht's. Stream, Mattis07, komm, du kriegst von mir 25 Robux, weil ich keine Lust habe runter zu scrollen, um zu gucken, ob da was günstigeres ist. Ist da was günstigeres? Drei Robux, ja okay, dann hätte sich eh nicht gelohnt. Und wir sind wieder am Anfang angekommen. Du hast immer noch keine Game Pass hinzugefügt, ich werde jetzt aber mal den Server wechseln. Hier ist das Profil von dir, wir gucken mal nach. Dann gehe ich auf Schöpfungen und dann sind hier Shirts. YouTube Shirt, klicke ich an. 5 Robux nur, hole ich mir. Jetzt kaufen. So, jetzt hole ich mir doch die 20 Robux-Shirt hier. Damit hast du jetzt auch deine Donation bekommen. Und ich würde sagen, Lemming Snow. Das ist ein bisschen teuer. Kann ich mir nicht leisten. Aber 14 Robux kann ich mir schon leisten. Christmas Pullover. Klar. Hol ich mir. Und ich würde sagen, da packe ich nochmal 7 Robux hier unten drauf. Für das Green Nike-Shirt. So, Green Nike-Shirt gekauft. Weiter geht's. 50 ist ein bisschen viel. 12 ist in Ordnung. Insane Donate. Hole ich mir Booth is free, dann claim ich die jetzt für mich. So, und dann haben wir hier Stream, I love Kaninchen 4, dich hatten wir schon mal. Und die habe ich schon donated, ne? Ja, dann es weiter zu Malon 202011. Dir kann ich natürlich gerne noch donaten Marlon. Oh, du hast geschummelt. Hier steht 7 Robux und dann hast du schnell bearbeitet auf 20, aber ist in Ordnung, weil 20 Robux war ich auch bereit zu zahlen. Zum nächsten Stand von Naibor 264, da gönne ich mir ein bisschen was, 10 Robux, gerne Kaching und hier dann auch nochmal 10 Robux, dann haben wir 20 insgesamt an dich donated. So, weiter geht's. Stream von kann ich nicht aussprechen, Enno. Dann gucke ich nach, ob du in der Gruppe bist. So, I wanted Flix So, jetzt habe ich dich gefunden Aber du bist kein Mitglied der Gruppe Also gehen wir weiter zum nächsten Stand von Roblox New User Meinetwegen, dann gehen wir zu dir Gucken nach, ob du dabei bist Ich habe da so eine Vermutung Roblox New User 4711 Ich habe dich gefunden und du bist noch nicht lang genug in der Gruppe Der Name kam mir auch nicht bekannt vor Du warst noch nie in meinen Streams dabei Das hätte ich mir gemerkt Stream heute ist mein Birthday ja klar, trotzdem kriegst du nicht mehr als die anderen, aber du kriegst natürlich von mir Robux. Ich hole mir natürlich gerne das Tupac-Shirt. Weiter geht's dann zum nächsten Stream. Hast du Robux gegeben, weil das ist mein User und sag einem Chat okay. Okay. Wir gucken einfach mal wieder nach. So, ich gucke hier rein. Dann versuche ich diesen Spam-Namen einzugeben. HSDJ. SJJSW. Paar Looten. Ja, dich hatte ich schon mal, aber du bist noch nicht lang genug in der Gruppe drin. Du bist noch nicht lang genug in der Gruppe drin, deswegen kann ich dir gar nicht zu donaten. Du kannst versuchen, Gamepässe zu erstellen und hinzuzufügen. Hatte ich dich schon? Ich glaube, dich hatte ich schon. Nee, hatte ich nicht. Aber ist auf jeden Fall. Der Name ist mir bekannt. Du warst schon mal in einem anderen Stream dabei. So, Merch ist gekauft. Weiter geht's zu Fast 04 Dich hatte ich auf jeden Fall noch nicht. Hier ja, donate ich. Erstmal für die 6 Robux. Und für 6 Robux ist ja ein Spottpreis, da kann ich mir gleich noch ein zweites kaufen, please so. so, Stream, donate for nothing For nothing? Gerne, da gebe ich gerne 25.000 aus Leo 1001, Leo 1001 ist auch sehr lange schon dabei gewesen Da donate ich auch immer gerne Und dann please donate Robux Ist aber nichts drin zum Donaten Wir gucken einmal kurz in die Gruppe Auch wenn ich das Gefühl habe, dass er vielleicht nicht in der Gruppe ist Und gar nicht in den Stream schaut A AAA D, D, D. B, B, B. Und? Ist kein Mitglied der Gruppe. Dann geht's weiter. Donate, please. Ich habe nichts. Wenn nicht, Jan. Okay. Probieren wir aus. Wenn nicht, Jan. Und? Roblo. Ist sogar in der Gruppe drin. Perfekt. Komm, du kriegst von mir heute 27 Robux verteilen. Viel Spaß damit und wir gehen zum nächsten Stand. Ich gebe so lange Ease ein, bis der Skin passt. Hier passt der Skin. Tom. Okay, das bist du. Du bist sogar in der Gruppe drin. Perfekt. 28 Robux. So, weiter geht's zum nächsten. Und dann gucken wir einmal kurz auf die Seite. Aushandlungsempfänger hinzufügen. 098. Mau. Mau. I'm so bored. Da bist du. Und du bist leider noch nicht lang genug in der Gruppe, deswegen kannst du nichts kriegen. Und ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für diesen Server. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und ciao!